Dead, dead, dead, dead, dead. Das habt ihr ja nicht gedacht, ne? Das habt ihr nicht erwartet. Dass ich hier sein werde. Äh, Farbe scheint eigentlich. Wow, sick, dude. Okay, ähm, machen wir einfach mal die hier. Volume sollte auch klar gehen. Habe ich anfangs eingestellt. Wow, okay, vielleicht sollten wir es nicht machen. <lacht> Aber okay. Sabina hat wieder zu tun. Sie ist woanders. Sie ist außer Haus. Bedeutet. Ich muss wieder tätig werden. Tja, was soll man machen? Ich äh, hätte nicht gedacht, dass ich wieder hier sein werde. Eigentlich habe ich gesagt, dass ich nicht hier sein sollte. Aber jetzt machen wir das trotzdem. Und ich habe überlegt, was ich für diese Aufnahme machen könnte. Mir ist nicht sonderlich viel eingefallen, deswegen machen wir das hier. Das habe ich gesagt gar nicht, was Stack heißt. Als Spielmodus. Ist egal, wir machen das Normale. Ich habe vorhin gerade eben eine Runde gespielt, aber ja, müssen wir gucken. Ähm, ich werde das Ganze dann auch wieder für sie schneiden. Ich werde wahrscheinlich wieder ein Thumbnail machen müssen. Ich habe noch keine Ahnung, was das wird. A-Type ist ein absoluter Klassiker, aber wir gehen mal mit B-Type. So. Gut, wir spielen eine ganz normale Runde Tetris, so wie ihr das Ganze kennt. Ähm, so hat es sich ja auch definitiv damals auf dem Gameboy gespielt. So wie es gerade läuft. Was zum Teufel? <lacht> so. Das hab ich Okay. Also ich, ich, ich weiß ja, ich, ich habe das Spiel ja schon mal gespielt. Das ist jetzt nichts Neues für mich, aber... What the fuck? Ich habe versucht, das Ganze schön gerade reinzukriegen. Ey! Was? No! Hör auf! Hör auf! So. Nein. Das ist nicht besser. <lacht> fuck. Please. Wir versuchen, selbstverständlich wie bei normalem Tetris, äh, uh Lines abzuräumen und dafür Punkte zu kriegen. <lacht> Aber wie man sieht, das Ganze klappt auch äh, ungefähr ungefähr so gut. What the fuck? Was sage ich eigentlich? Wieso Original Tetris? Das ist das Original Tetris, ihr wisst es alle. Ihr habt es damals genauso gespielt. So. <lacht> ich hasse mein Leben. Nein, eigentlich liebe ich mein Leben. Wenn ich sowas sehe, ist es das großartig. Das ist, das ist eigentlich die wahre Version von Tetris, die... Nintendo niemals äh, euch zeigen wollte. Es wurde einfach geliebt von von, von irgendeinem Brando. Der hat es einfach online hochgeladen. Oh Gott, ich hoffe, ich bin nicht so viel lauter als das Spiel. Man soll ja auch was hören. Ich habe einfach so das Gefühl, dass ich nachher einiges rausschneiden werde. Besonders weil ich anfangs äh, ziemlich gehustet und geräuschvoll habe. Ja und jetzt gerade immer noch mache. Oh, das wird schon. Das wird schon. Wir kriegen das hin. Keine Sorge, keine Panik. Auf der Titanic. Düdydydydy. Was soll denn das jetzt heißen, also? Wieso Ich stelle mich gerade besser an, als... Als ich dachte, meine Rekorde vorhin, wenn man das gesehen hat, waren echt nicht so gut. Da, wo es zählt auf der Aufnahme, da bin ich jetzt natürlich voll dabei. Voll dabei. Die Aufnahme wird wahrscheinlich echt nicht so lang. Sie hat mir auch mal gesagt, ach, kürzere Videos sind auch okay. Also wenn du jetzt nicht irgendwie so ein ja, 20-30 Minuten Schinken hast... Kein Problem. Das nehme ich mir doch glatt zu Herzen. Ich weiß nicht, wie viel ich davon aufnehmen werde. Ich mache einfach mal weiter, bis ich draufgehe, was ich wollte sagen, sehr bald passieren könnte. Aber dann habe ich gerade einfach äh, mindestens zwei Lines abgeräumt. Die dritte. Und es äh, scheint wirklich viel besser zu laufen, als ich dachte. Irgendwie. Ich dachte, es würde jetzt viel mehr <lacht> Schabernack passieren. Ähm, äh, das, das wollte ich nicht. Okay, Moment. Geh da rein, verdammt. Äh, Ja, das, das wird nicht besser. Ich lasse es mal lieber. Mir fällt auch mal gerade wieder ein, ich muss die Endcard für sie machen. Ich weiß noch gar nicht, was zur so Hölle ich da mache. Oh, oh. Aber keine Sorge, es wird bestimmt total funny und so. Weil ihr kennt mich ja, ich bin regulärer Jokester. Aha. Funny guy. Internet Funny Guy. Funny Man. Ich bin bekannt für all die besten Funnies. Wie zum Beispiel, kennt ihr schon Chuck Norris Witze? Ähm, das, das, das ist schlimm, wenn ich jetzt schon bei dem Topic bin. Ähm, <lacht> wenn, wir, wenn wir manchmal langsam nichts kritisch aus, irgendwas, irgendwas mache ich ja falsch. Ich glaube, meine Existenz ist das, was hier falsch läuft. Aber dagegen kann ich jetzt nicht so viel tun. Das wollte ich übrigens nicht. Nein, Hilfe. Okay, wir sind tot. Ups. Cool. Mein Gott, ich habe mich um gut und gerne 1000 Punkte verbessert. Ähm. Bup. Machen wir einfach mal C-Type und dann... Kann ich oben? Ja, Stack. Ich weiß jetzt nicht, was Stack ist. Da müssen wir einfach mal gucken. Könnte das sein, dass man so viel wie möglich stapeln muss und die... Lines reduzieren sich nicht. Fuck. Was zum Teufel. Kommt dann Stacks sein. Das hat funktioniert. Das habe ich mir besser vorgestellt. Oh, dude. Geh da rein. Jawoll. Dass ich weiß nicht, ob meine Stimme gerade hier ist, oder nicht. Ich habe halt die Kopfhörer auf. Ups. Dafür gibt es 26.000? 26.000. 2.600. So. Ich glaube, normal ist lustiger. Wir haben gerade schon 11 Minuten, aber ich mache noch eine Runde. Und wir beenden es mit dem Klassiker. So. Auga! Ah, okay, gut. Den kriege ich da nicht reingeschoben, passt auf. Sobald er den Block berührt, ja. Ändert, äh endet meine Kontrolle über denjenigen. Okay, warte. Warte, warte, warte, warte. Hä? Hä? Das ist okay. Whoops, Das habe ich nicht geplant, aber das klappt auch. Ist okay. Ist, ist, völlig okay. Ich habe ursprünglich geplant, vielleicht was anderes aufzunehmen, weil ich mir dachte, oh ja, das könnte witzig sein und ich war nach, äh, gut und gerne drei Runden etwa gelangweilt. <lacht> Innerhalb der drei Runden gelangweilt, besser gesagt. Ja, das hat sogar halbwegs geklappt, ich bin im Eindruck. Äh, okay, das hat nicht geklappt. Fuck. Musste ich mir halt, ähm was auf die Schnelle ausdenken. Nicht die Schuld meiner Schwester. Ich habe einfach nur Probleme was zu finden. Irgendwie. Was ich jetzt machen könnte, ohne zu langweilig zu sein. Ist immer ein bisschen schwierig. Irgendwie das, das Interesse auch recht zu erhalten von anderen. Also meine Devise ist da immer so ein bisschen, dass wenn ich selber Langeweile habe, daran merke ich so ein bisschen, ja okay, anderen könnte, könnte das vielleicht auch nicht gefallen. Halte ich nicht immer ein. Wohlgemerkt, aber... Kann man so ein bisschen als Richtlinie sich selbst verwenden. Was geht da rechts vor sich? Ich glaube. nicht rechts. Weil jetzt, jetzt schmeiße ich schon meine Richtung durcheinander, oh Gott. Links. Links ist dieses graue Zeug. Ich vermute, das bedeutet einfach in der jeweiligen Line, wo es am dunkelsten ist. Ist eher eine Kombo. Äh, nicht eine Combo, eher eine ähm, nahezu abgeschlossene Liner kennen wir. Vermutlich. Und ich sehe, ich bin da nah dran. Jawohl. Nice. Okay. Das habe ich bis dato halt nie bemerkt. Ich habe nie auf diese linke Zeile geachtet, irgendwie. Äh, die Spalte, nicht Zeile. Ich schmeiße heute alle Worte durcheinander, es geht nicht mehr. Es ist, äh, lebensschwer geworden. Come on, da unten wird's immer. Yes! Yes! Let's go! Jetzt machen wir euch alle fertig. Das wollte ich nicht. Yes! Es ist halt irgendwo schon so ein bisschen süchtig machend einfach. <lacht> oh mein Gott, let's go! Wow, das hatte ich glaube ich sogar noch nie. Ich kenne das Spiel schon lange. Ich habe es hier auf dem System schon länger gehabt. Ich habe jetzt nur drei Runden scheinbar gespielt, laut Lister. Ich hatte sowas noch nie, tatsächlich. Das ist ein erstes Mal in einer Aufnahme. Let's go! Wie wird das berechnet? Ich, ich würde mich echt mal fragen, wie das Spiel diese Logik handelt. Das... oh, okay. Ups. Das wollte ich nicht. Meinen <lacht> Rekord noch einmal geschlagen. Let's go. Ahu. Jawoll. Gut, Zwölf ähm, Minuten. Zwölf Minuten ist gut. Das reicht völlig, würde ich sagen, für unsere Zwecke. Musik aus an dieser Stelle. Ich hoffe, dass ich das nächste Mal wieder die eigentliche Besitzerin dieses Kanals bespaßen kann. Und ich es nicht nochmal machen muss. Seien wir ehrlich, ich werde irgendwann wiederkommen. Ich, ich habe schon mal spaßenshalber gesagt, ja, ich, ach komm, ich hoffe, dass ich euch nie wieder äh, den Tag verderben muss. Aber, ähm, das hat sich ja jetzt äh, geändert. 13 Minuten sind voll, Jesus. Ich, äh, mache die Aufnahme hier zu Ende. Danke, dass ihr dabei wart und mir zugesehen hab, wie ich wie ich niemals einen guten Stapler abgeben könnte und ähm, macht macht's gut, macht's besser, macht's am besten. Tschüss.